Herzlich willkommen bei den Möbelmachern am Gemeinschaftsstand vom Nürnberger Land. Wir ja, haben die zweite Fernsehköchin heute zu Gast, die Diana Burkel vom Wirtshaus in Nürnberg. Servus, Statt. hallo. Ja, der Herr hat mich gefragt, ob wir heute vielleicht gemeinsam in seiner wunderschönen Küche kochen. War jetzt keine Frage, ich gesagt, bin ich dabei, wir sind hier in der regionalen Ecke, deswegen hauen wir eigentlich auch alles raus, was es gerade bei uns in Perfektion gibt. Wir behandeln das Thema Karpfen und Beete. Äh, Karpfen, ein äh, hoch unterschätztes Produkt meiner Meinung nach. Ähm, konventionell wird er entweder äh, blau zubereitet oder eben gebacken, Mehl, Bier, Mehl. Manche machen auch einen klassischen Backteig. Wir gehen heute einen anderen Weg, wir braten den Karpfen knusprig auf der Haut auf dem Teppanyaki, dann kriegt er von mir so einen kleinen Klaps auf dem Hintern, ein bisschen Honig. Die Haut ist schön knusprig, das Fleisch ist schön saftig. Der Karpfen ist geschnitten, man sagt auch geschröpft dazu, ich die Gräten geschröpft. Das heißt, die Gräten sind so zerstört, dass man den Karpfen einfach essen kann, ohne irgendwas aus dem Mund zu fusseln. Wir wir wir beginnen mit der ersten Zubereitung der Roten Beete. Wir haben drei Zubereitungen in Summe. Wir setzen das schnellste und beste Rote Beete-Püree der Welt an. Das ist ein Versprechen meinerseits, da können Sie sich gerne darauf berufen. Ähm, da wir hier ein bisschen Zeit schinden müssen, haben wir im Druckdampfgarer Rote Beete angegart. Nenne ich es einfach so. Ansonsten ist der Ablauf ziemlich simpel. Wir haben hier einen äh, etwas größeren Topf, damit wir später beim Mixen nicht die wunderschöne Küche dreckig machen oder dem Herwig sein weißes Hemd. <lacht> Wir brauchen eine Zwiebel. Die Schnittform der Zwiebel ist in dem Fall vollkommen egal, weil das wird am Ende gemixt. Also das heißt, wir schneiden die einfach ein bisschen zusammen. Das Gleiche machen wir mit 1,5, ein, eineinhalb, vielleicht zwei zehn Knoblauch, wie Sie wollen. Hängt immer ein bisschen davon ab, was Sie heute Nachmittag noch vorhaben. Zum äh, Ansetzen von dem Ganzen nehmen wir ein bisschen neutrales Pflanzenöl. Das ist in dem Fall aus heimischem Raps, aber ultra hoch erhitzbar kaltgepresste Öle wären möglich, aber dann kann man nicht so viel Dampf ranmachen, weil dann ist man gleich in dieser Acrylamid-Nummer drinnen, äh, will kein Mensch, braucht kein Mensch, deswegen ähm, haben wir ein äh, hocherhitzbares Pflanzenöl. Äh, Sie haben übrigens da oben einen Spiegel, sorry, äh, das, wir sind schon äh, abgemahnt worden, man, sagt, man hat ja nichts sehen, wenn man da unten sitzt und da oben ist ein Spiegel, also wenn man da reinschaut, sieht man hoffentlich Sieht man hoffentlich was, also Sie sehen, das ist alles ein Schlamm ja. Schlamper zusammengeschnitten, das schmeißen wir jetzt da einfach rein. Dann hole ich mir die besagte rote Beete aus dem Drucki raus. Ich kann einfach aufmachen. Ja. ja. Ähm, der Druckdampfgarer spart uns in dem Fall enorm viel Zeit. Das ist mal ein, ein Faktor. Alternativ, wenn Sie sagen, ich habe noch weniger Zeit, als die Frau Burkel jetzt heute hier aufgewendet hat, können Sie für die Zubereitung auch diese vakuumgezogenen ähm, rote Beete nehmen, die im Beutel zum Kaufen sind. Schau mal, ist das die richtige Stärke? Ähm, Wenn es ein bisschen dünner geht, ist gut. Geht Ansonsten gehen wir es In dem Fall die rote Beete auch nicht geschält, sondern äh, wir schneiden, wir waschen die, dann schneiden wir die Butzel oben und unten ab. Und dann kommen die einfach gemeinsam in diesen Das sieht sehr gut aus. Meine, der Herweg ist heute mein Hilf- und Beikoch. Ja, wie äh, immer. <lacht> ähm, glücklicherweise hochkompetent. <lacht> Insofern weiß er auch, wo ich am Ende hin will und wovon wir sprechen. Ich ähm, weiß, dass es nicht schön ist, wenn man was falsch macht. <lacht> ja. ja, wir können immer noch erzählen, das kört sich ja so, ist nicht so schlimm. Ja. Die schneiden wir auch einfach nur grob zusammen und geben die jetzt dann da in den Topf zu der besagten Zwiebel mit dem Rapsöl und dem Knoblauch. Ansonsten brauchen wir für dieses schnelle Püree ein bisschen Aroma. In unserem Fall, wir gehen ganz kurz äh, oder ein ganz klein bisschen mit einem braunen Zucker ran, um ein bisschen Süße zu kriegen. Die rote Beete neigt ja dazu, ein bisschen sowas, ich will jetzt nicht sagen muffig, aber es ist so ein bisschen so ein Kellerkind. Ne? Also wenn man dem so ein bisschen äh, nachhilft, äh, tut ihr das ganz gut. Ach, die eine schneiden wir auch noch zusammen, da tun wir jetzt nicht lang rum. Ne? <lacht> Leute. Ähm, das heißt, wir gehen ein bisschen mit braunen Zucker ran, löschen mit ein bisschen Balsamico-Essig ab und dann ist der Clou, dass das äh, rote Beete-Püree ganz knapp, also die, die Ingredienzen hier in dem Topf, werden ganz knapp nur mit Wasser bedeckt und dann wird das Wasser weggekocht. Das heißt, den ganzen Geschmack, den wir jetzt dann daran packen, haben wir am Ende nach dem Mixen auch in unserer Creme. Ähm, ist natürlich ein enormer Vorteil, weil am Ende, wenn man gute Gemüse kauft, sollte man natürlich auch alles davon essen, also alles, was es mit sich bringt, alles an Aroma, alles an äh, Vitaminen und dergleichen. Blanchieren tut man einfach 2022 nicht mehr. Das ist, glaube ich, abgehaktes Thema. Wohin damit? Ähm, du kannst es gleich da liegen lassen und in feinste Streifen schneiden. Okay. Kommen wir zurück. Halber Zentimeter so ungefähr, die Streifen? Ja, pass oder, mal auf, oder schmäler noch? Ähm, ich mache mal kurz. Schau mal kurz her. Ähm, am besten ist, ähm, umso besser die Vorarbeit, also umso besser dein Paket ist. Und dann, wir nennen das in der Küche Engelshaar. Das heißt, dass es das wirklich okay. feinste Streifen sind. Ähm, ja. Aber dafür muss man lange üben, aber ich denke, du hast genug Zeit und das kriegen wir gut hin. So. so, in dem Topf unten. Wir haben jetzt so ein bisschen so einen braunen Ansatz. Der Topf läuft. Ich gebe jetzt, ich habe mir da hinten so eine kleine Stelle frei gemacht. Da kommt ein bisschen brauner Zucker rein. Der fängt auch sofort an, unten das Abschmelzen. Der Vorteil bei braunem Zucker ist, dass er uns auch so was Malziges mitbringt, wie jetzt so ein weißer raffinierter Zucker. Also unabhängig davon, dass er einfach wertvoller ist. Ähm, das Aroma passt einfach sehr, sehr gut. Es entsteht an irgendeiner Stelle eine kleine Pfütze und da beginnt der Zucker des Schmelzen. Das ist das Prinzip auch von Karamell. Also, wenn Sie eine Pfanne haben und Sie wollen äh, Karamell zu Hause kochen, es gibt immer einen Punkt, wo der Zucker anfängt und am besten schubsen Sie in diese Ecke, wo der Zucker des Schmelzen anfängt, schubsen Sie den restlichen Zucker langsam rein. Da kriegt er den besten Schmelzpunkt und da haben Sie die beste Kontrolle. Äh, zum Arbeiten, wenn ich jetzt in den Zucker reingehe, bietet sich etwas an, was nicht wärmeleitend ist. Silikon oder Holz. Alles, was wärmeleitend ist oder kälter ist als der Zucker, dann haben Sie hinterher hier einen Zuckerlutscher an dem Löffel. Will ich aber ja da drin haben. Und äh, am Ende könnte das Ding auch irgendwann mal heiß werden, weil Zucker ist mit Abstand das heißeste, womit wir in der Küche äh, einfach mal so rumhantieren. Tut auch richtig Tut weh. Tut richtig weh, genau. Ich habe jetzt da hinten einen Schmelzpunkt. Da gieße ich jetzt meinen Balsamico-Essig dazu. Einfach nur so einen Spucker, der fängt jetzt da hinten gleich das Wallen an, weil der Zucker so heiß ist, da muss ich auch einen Schritt zurückgehen, sonst äh, kriege ich den Essig in die Nase. Jetzt hole ich mir hier einen Schluck Wasser und dann machen wir noch folgendes, wir geben an die ganze Zubereitung, auf die Menge geben wir mal so eineinhalb Esslöffel Senf mit dazu und feuern mal an so mit einer guten Prise Salz. So, jetzt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bedecken wir nur sehr knapp, also so kurz unter der, unter der Oberfläche. Jetzt hat sich der Zucker auch schon gelöst in der Karamell und alles. Und jetzt kochen wir das einfach weich, dass wir es am Ende schön pürieren können. Sehr einfach. Ähm, Gibt es dafür einen Deckel, Herr? Ja. Ja? Selbstverständlich. Wenn Sie später mal Zeit haben, schauen Sie sich das an, da muss keiner in irgendeiner Schublade rumkruschen, der holt einfach dieses Ding davor und kann sich den Topfdeckel holen, also ähm, irre. Und eine Kleinigkeit am Rande. Sehen Sie ich, ich werde gar nicht größer, die Küche wird nur <lacht> niedriger, abgefahren. Ne? Geht auch mit der Spülzeile und ist übrigens die einzige, die nicht einfach die Arbeitsplatte hochfährt, sondern... Die nimmt die Schränke mit. So, unsere erste Zubereitung der Rote Beete läuft. Wir kümmern uns gleich äh, im Anschluss an die zweite Rote Beete. Ich habe das machen... Engelshaar, wo soll es hin? Einfach in eine Schüssel. Schüssel. Einfach in eine Schüssel. Und weil, weil du da eh gerade so dabei warst, magst du vielleicht den Rettich auch gleich noch mit übernehmen. Na, freilich. Ja? Ähm, ofen Ofenrote Beete, Ofengemüse ist was, was ich auch zu Hause einfach wahnsinnig gerne mache, weil super simpel, super schnell, super gut. Ähm, die äh, ist eine Bio-Rote Die Beete ist nur gewaschen und ich schneide eben diese Putzel weg, also oben und unten. Dann ist es sehr einfach, ich suche mir ein Gewürz aus, auf das ich gerade Lust habe. Heute ist es äh, geschlagenes Korianderkorn, das habe ich hier schon im Zewa eingepackt. Ähm, es kommt ein bisschen äh, Olivenöl dran, ein bisschen Salz und dann geht das Ganze für circa, hängt vom Ofen ab, 20 Minuten bei 220 Grad in den Backofen. Was passiert? Äh, die rote Beete kriegt von außen ein bisschen Hitze. Die kriegt so ein paar dunkle Stellen mit dran. Da, wo sie dünner geschnitten ist, ist sie etwas weicher, da, wo sie... Da, wo sie dicker geschnitten ist, äh, hat sie einen schönen Biss. Also der Herweg ist nicht nur Hilfs- und Beikoch, der Herweg ist auch noch Techniker. Ähm, gut, wenn sich jemand mit sowas auskennt. Wenn mich jemand fragt, sage ich meistens, ich bin nur der Koch, ich habe damit nichts zu tun. <lacht> Oder ich schreie im Restaurant, ich war es nicht. Das ist auch mache ich auch öfter mal. Ja. Tja, da hat der Bayerische Rundfunk ein bisschen einen anderen Etat wahrscheinlich als wir. Da muss man selber ran. Ja, Aber das ist, okay. das ist okay. Ja, kurz äh, rote Beete, wie gesagt, putzel ab, jetzt habe ich sie in solche Spalten geschnitten. Ähm, wir geben Salz dran, sodass die rote Beete am Ende Geschmack hat. Wer keinen Mörser zur Hand hat, wie ich gerade, ich habe jetzt die Korianderkörner einfach in ein Zebra gelegt. Jetzt nehme ich mir hier unten einen Topf. Das ist natürlich sehr, ja. Schauen wir mal beherzt drauf, dann ist der Koriander angeschlagen. Und dann geben wir hier an die Rote Beete einen Strahl Olivenöl fürs Geschmack, einen Strahl Pflanzenöl. Das Rezept ist übrigens beim herwig auf der Seite. Also wer sich wirklich dafür interessiert und sagt, Mensch, das war gut, was die da gemacht hat, dann äh, kann man das gut... Mhm bei ihm abrufen. Das sind auch diverse andere Rezepte von mir und von den Kollegen schon. Also es ist auch, das ist eine, eine Datenbank eigentlich, denn die ist im Jahr, äh, geht zurück aufs Jahr 2000, seit der, seit der Zeit. brauchen wir uns ein sauberes Brett hier. Du wolltest ja die Farbtrennung von Ach So, wegen dem und, ja. Ja. Hm. So, Da, oder die slash Rezepte ist auch... Eine Suchfunktion. Und da kann man eben nach Zutaten und nach Köchen suchen. Das, das verwenden sogar viele der Köche, um da sich wieder inspirieren zu lassen, weil das sind ja die ganzen Nürnberger Spitzenköche da drin vereint. Ähm, kurz nochmal zum... Soll ich das schon mischen? Nee. Jetzt machst du mal ein strahlkaltes Wasser drauf, dann zieht sich das ein bisschen zusammen. Strahlkaltes ähm, kurz, Wasser. Ja, kurz zum Thema Karpfen. Sehen Sie das da oben alle? Sehen Sie es jetzt? Okay, also. Das ist ein Karpfen von der Familie Hausmann, äh, aus Petersaurach, das ist mein Süßwasserlieferant für Süßwasserfische. <lacht> der Karpfen, ich habe vorhin gesagt, der ist geschröpft, wie Sie sehen, der Karpfen ist hier so lamellenartig eingeschnitten. Dadurch ist dieses nervige Grätengefussel nicht mehr vorhanden. Also ich brate den jetzt einfach knusprig an und dann kann man einfach essen. Wir scheuen uns auch nicht davor, im, also abends in unserem... ja nennen wir es mal Fine Dining Bereich auch Karpfen auf die Karte zu schreiben, ähm, ist für uns der nachhaltigste Fisch. Tatsächlich, ähm, mhm, da gibt es auch gemessen worden, ja. ja gibt's keine, keine bedenklichen äh, rückläufigen Bestände oder irgend sowas. Also trauen Sie sich da ruhig einmal ran, der kann mehr als man denkt. Ähm, das ist äh, die ganze Fläche ist beheizt, ja, ne? Ja. Alles klar, gut. oben und unten. Alles klar, gut. Ein Tepan-Yaki übrigens, Tetsu ist japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte, Tetsu und Pan wird assimiliert zu Tepan und Yaki heißt einfach gebraten. Das Gerät, wenn Sie ein bisschen unsere Küchen verfolgen, ist praktisch in allen unseren Küchen drin, genauso wie der Druckdampfgarer. Also ich habe einen zu Hause äh, tatsächlich, ich benutze ihn gerne, weil es einfach viel Fläche ist und man viel auf einmal machen kann. Aus es sind, sind 5,2 Pfannen. Der große Teepan. Der kleine hat 3,2 und der große hat 5,2 Pfannen. Das heißt, Sie kriegen einfach alles drauf, wenn Sie Backers machen, wenn Sie Pfannkuchen machen. Das ist einfach ganz anders. Ist das volle Temperatur? Nein, ich kann noch dann mehr. mach mal Kravallo. Ah, hallo. Krawallo, genau. Ein, ein, ein Teepan einzeln, so wie er da steht, ist um die 2.000 Euro. Und jetzt ist aber eine Kombination aus mehreren Kochfeldern, da ist es dann wieder ein bisschen anders. So, ich habe heute früh noch schnell einen Bund zitronen -Thymian im Garten abgeschnitten. Der kommt jetzt dann noch ein bisschen auf den Karpfen drauf. Ein bisschen Honig, haben wir gesagt, kommt noch ran. Wir braten den jetzt langsam knusprig von der Haut nach oben. Deswegen hat der Herweg jetzt da noch ein bisschen Temperatur dazu packen müssen. Da gibt es sogar eine Kochsendung, wo die Diana beschreibt, wie man am Tepan Fisch kocht. Heißt, bei uns zu finden, ist. wir haben neun Sendungen gemeinsam gemacht. Die heißt Kocheinrichtung unter kocheinrichtung.de ist die Domain oder es ist im Nachhinein in unserem Nachhaltigkeitsblog zu finden. Das sage ich immer Pflichtlektüre für alle, die Küchen von uns bekommen. Sie müssen sich diese Sendungen alle anschauen, weil dann können Sie nämlich Umgang mit Dampfgarer und Umgang mit Teepan haben Sie dann schon mal drauf. Und es geht übrigens deutlich. Er fährt hoch. Ah, das bedeutet, das bedeutet ich fahr der Heiz. Ah, ja, das bedeutet schau. der heizt. Teepansprache. Ja, ja. So, schauen wir mal da rein, was unser Püree macht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? So viel wir brauchen. Ah ja, gut. Bevor, die, Le bevor die Leute mit knurrenden Magen zusammenbrechen, in sollten wir fertig in sein. Spätestens, aber die in spätestens sieben Minuten sind wir auf jeden Fall abflugbereit. Wunderbar. So, dann gehen wir da ein bisschen zitronen drauf. Ganz zum Schluss den Honig, der kommt erst zum Schluss, weil sonst haben wir nämlich das, was wir, äh, was wir vorhin besprochen haben, auch Honig kann karamellisieren. Ähm, ja, es ja. gibt einen hellen Karamell, es gibt einen blonden Karamell, einen... <lacht> hellbraunen und irgendwann wird er halt bitter. Deswegen vermeiden wir jetzt das natürlich, dass wir den jetzt hier bei hoher Hitze draufgeben. Der kommt zum Schluss dazu. Dann kümmern wir uns mal kurz um unsere dritte Zubereitung der roten Beete. Der Herwig hat hier äh, Rettich und rote Beete in Streifen geschnitten. Schon mal was vorbereitet. Noch mehr Wasser. Nur kurz einmal okay. waschen, genau. So, dann wäre das farbliche Vermischen der beiden gar nicht so schlimm gewesen. Nee, so ist es gut. Dann haben wir trotzdem, wir eh. haben ja trotzdem eh verschiedene Farben okay. drin, das ist in Ordnung. Also wir brauchen ein bisschen Salz, wir brauchen ein bisschen Säure, ob das jetzt Zitrone oder Essig ist, ist eigentlich total egal. Ich mache ein bisschen Zitronenabrieb auf jeden Fall rein. Ein bisschen Essig dazu. Hast du so eine Küchentreibe? So Na klar. Als Kronenreibe oder als Feinreibe? Nee, fein. Ja, perfekt. Super gut, danke. Die Kronenreibe ist nämlich, obwohl sie größere Löcher hat, noch feiner als die Feinreibe. Und ähm, auch, sie, auch wenn Sie Biozitrusfrüchte verwenden, von mir kurz der Hinweis, die müssen immer vorher heiß gewaschen werden. Auch Biozitrusfrüchte sind gewachst. Äh, es ist kein Gift, aber es ist das Wachs und es ja ein Muss ja nicht sein, ja, ja, ne? Eben. Am aber Ende, heiß, heiß waschen, am Ende sprechen toll, wir so. irgendwann von Mikrowachs. Ne? Ja. Also wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. So, dann habe ich beim Herweg hier noch so eine wunderbare Gartengresse gesehen, das passt mir gerade gut. <lacht> ja, das ist. Die, jeder lässt irgendwas da. <lacht> die ist. opfern wir dann gleich noch für den Salat. Ja. Gut so. Ja, also ich püriere es jetzt einfach nur zusammen. Man könnte natürlich auch alternativ in so eine Küchenmaschine schmeißen. Ich habe den Herweg aber gefragt, ob er einen Stabmixer da hat. Am Ende ist mir auch immer wichtig bei allem, was ich mache, dass die Leute, ob, jetzt die, ob die nach. jetzt die Fernsehsendung anschauen oder mich eben auf so einem Event hier sehen, dass sie die Geräte vielleicht auch einfach zu Hause haben, um das zu machen. Und ähm, deswegen habe ich halt jetzt kein High-End-Küchengerät hier dabei, um ein Püree zu kochen. Gell? Ja. Schauen wir mal. Oh, <lacht> so, unser Fisch ist eigentlich so weit fertig, da können wir jetzt mit der Temperatur nach unten fahren. Das heißt für mich, ich mache das Ding aus. Genau. Ist schon. Beim Anrichten drehen wir nur noch Rum, also das heißt, Sie sehen, der ist hier oben sehr schön glasig, die Resthitze macht die Arbeit, wir drehen einmal kurz den Fisch, dann bleibt der schön saftig. Ähm, ich habe jetzt das rote Beete-Püree gemixt, also nochmal, wir hatten nur braunen Zucker, Zwiebel, Knoblauch, Balsamico-Essig, einen Schluck Wasser, Senf, Salz und Liebe. Ich habe es püriert, habe jetzt noch ein Strahlöl rein für den Glanz und für das Mundgefühl, weil ja keine Sahne oder irgendwas drinnen ist und eigentlich können wir jetzt dann abfliegen. So, den rohen äh, Rettichsalat mit dem Zitronenabrieb nehme ich jetzt mal raus aus der Marinade, damit er unser Essen nicht so sehr vollsuppt und dann können wir eigentlich beginnen. Ja? Ich habe heute früh noch ein paar Kapuzinerblüten aus dem Garten mhm. mitgenommen, die kommen noch mit drauf. Soll ich den schon? Ne, wir fangen mit dem Püree an, Herr Witt, okay. Untergrund. So, ähm. so also ein Löffel. Ich nehme einen Löffel, ich zeige mal einen. Ja, Sind das alle Teller da vorne? Ja. ja? Also ja. Ich, ich habe noch ein paar Versuche mehr ja, ja. dabei. Dann mach, mach mal den ähm, nächsten Schritt. Ich nehme mal vielleicht einfach den hier, herwig Du platzierst schon mal so eine Nocke ja. ungefähr und dann nimmst du den Löffel und gibst ihm nur so einen ganz kleinen ja. Ausstrich, damit der Teller ein bisschen bespielt ist. Ja? Ich versuche den Teller zu bespielen, okay. Aber ich brauche einen anderen Teller dazu. Schauen wir mal. Naja. Einigermaßen? Naja, nachdem deiner auch nicht so toll ist. Ah! Ich sage einfach, es gehört so, alles gut. Ja, ja. Genau so habe ich das entworfen. Gar ne? kein Problem. So ist es in der auf der Zeichnung. So, also wir haben jetzt dreierlei rote Beete dran. Wir haben dieses rote Beete-Püree, wir haben ein Stück Ofenbeete. Die Ofenbeete ist schön mit Biss. Also Sie sehen, wie schön knusprig man Karpfen rausbraten kann, gell? Jetzt kommt der Honig. Genau. So, also ein, ein kleiner fränkischer Ausblick, eine etwas zu feste rote Beete. Für die guten Zähne ein rote Beete-Püree, ein rote Beete-Salat mit bisschen Zitrone, Kresse und äh, Rettich drinnen und ein äh, tepan mit ein bisschen Honig. Die Blüte soll oben drauf. Genau. Und ein paar Blumen aus meinem Garten. So, und das war es eigentlich auch schon, dann sind wir fertig. So. Bitte <lacht> Vielen Dank. Gerne. Auch zu essen. So, dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Wenn Sie, das Ganze im Original, wenn Sie das Ganze im Original essen wollen, gehen Sie ins Würzhaus. Alternativ dazu können Sie natürlich auch ein bisschen Fernsehen schauen. Wenn Sie das, die Küche dazu brauchen, kommen Sie zu dem Möbelmacher nach Untergrumbach. Am besten ist, wenn Sie vielleicht den Salat so ein bisschen über den Karpfen drüber geben, dass Sie die Säure und die Süße, dass sich das ein bisschen vermischt, dann dürfte das eine gute Nummer werden. Schluck Silvana. Gerne. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Dankeschön. Wie immer ein Spaß? War das okay mit dem Testessen, Herr Testesser? Ja? <lacht> gut, oder? Sauber, ne? Passt. Aber ist auch ein hervorragender Karpfen. Mal schauen, wie also das wir hängt natürlich auch davon ab, dass man geile Produkte kaufen geht, ne? Ne? Die Beete kommt vom Bio, äh, Biohof Sinke, also wenn man gut einkauft, kann man was Gutes machen.